Hilfe BigBlueButton! Wie kann ich Teilnehmer nachträglich in Breakout-Räume einfügen? Nun sind die Breakout-Räume erstellt und ein Teilnehmer kommt zu spät. Oder nicht vergessen, wir leben immer noch in Deutschland. Internetprobleme sind hier gern und gäbe. So kann es schnell passieren, dass ein Teilnehmer aufgrund technischer Schwierigkeiten aus der Konferenz geflogen ist und nun weiter an der Gruppenarbeit teilnehmen möchte. Wenn im Vorhinein den Teilnehmern erlauben, sich selbst einen Gruppenraum auszusuchen gewählt wurde, können sich die Teilnehmer nun selber wieder zuordnen. Ansonsten können die Teilnehmer das Feld Gruppenräume nicht sehen und sich nicht wieder eigenständig zufügen. Dann steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie den Teilnehmer kurzzeitig zum Moderator machen. Dafür müssen Sie nur auf den Namen des Teilnehmers und auf zum Moderator machen klicken. Nun kann sich dieser wieder selbstständig der Gruppe zuordnen. Sobald dieser in den Breakout-Räumen ist, können Sie mit einem erneuten Klick auf den Namen den Teilnehmer wieder zum Teilnehmer machen.